In Taiwan wird eine Speise als Q oder QQ gekennzeichnet, wenn sie A. Besser schmeckt als von der eigenen Mutter zubereitet B. Eine elastische, gummiartige Konsistenz hat oder C. Gut verträglich ist, obwohl sie Alkohol enthält Boah Q oder QQ also, besser schmeckt als von der eigenen Mutter zubereitet. Also wie will man das feststellen? Ich kann mir ein bisschen vorstellen, dass das vielleicht C ist. Wegen der Alkoholverträglichkeit. Vielleicht liegt es daran, im asiatischen Raum mit Milch und Alkohol, die können das, glaube ich, nicht, nicht, so, richtig. nicht so richtig abbauen. Und wenn da steht, heißes, da ist zwar Alkohol drin, aber man kann es trotzdem noch. Es ist trotzdem noch verträglich für den Körper. Das gefällt mir sehr gut. Da bin ich sofort dabei. Also, A macht gar, gar keinen Sinn. Nee. So, und B, warum, warum sagt man, das ist cute, das ist Gummilat? Es kann natürlich sein, dass die Nudeln oder was weiß ich oder, oder die Suppe. Ähm, dass die halt gummiartig ist, aber ich bin bei irgendwie bei C. Dass man, das ist ein Kennzeichen, da ist Alkohol drinne, aber es ist trotzdem noch okay. Kommen wir in den C. House, in den ja, C. C. Der Buchstabe Q befindet sich in Taiwan auf vielen Lebensmitteln, und zwar nicht im chinesischen, sondern lateinischen Alphabet. Wie das italienische al dente bezeichnet Q eine Konsistenz, die in Taiwan sehr geschätzt wird. Speisen, die Q sind, können sowohl süß als auch herzhaft sein und haben eine elastische Konsistenz und gummiartige Textur, ähnlich der von Marshmallows. Q sind vor allem stärkerhaltige Lebensmittel wie Nudeln oder Hefeklöße, aber auch die auch hierzulande populären tapioka perlen im Bubble Tea. Ist etwas besonders Q, wird es schon mal als QQ gepriesen. Ja. Es bleibt bei 1000 Euro.